In diesem Video zeigen wir euch das Südkap von Norwegen, ein ganz besonderes Land, das wir gefunden haben. Begegnungen auf engen Straßen. Starwanger mit seinen Kreuzfahrtschiffen und Übernachtungsmöglichkeiten. Das Ausflugsziel in Norwegen war das Südkrab, Wunderschöne Straßen führen dahin, und wenn man mal eine Abwicklung falsch nimmt, führt es auch schnell durch enge Grassen in kleinen Ortschaften. Am Südkrab ist ein großer Parkplatz, an dem auch eine Übernachtungsoption besteht. Und es ist verdammt windig hier. Aber nicht kalt. Nein, nein, ich nicht Nein, ich Wind. bin ich, das ist Ja, ja. Ist äh, nicht kalt. Wir hoffen, dass Sie uns überhaupt verstehen, sonst müssen wir das nachsynchronisieren. Ja, es ist ein sehr großer Wind und... Äh, ganz, ganz überraschend ist es windig am Kampf. <lacht> also der erst, das erste Leuchtfeuer war hier schon 1655. Und es war dieser Leuchtturm hier. Nein, nicht, ich, ich glaube nicht dieser, da steht 1915 dran, aber mindestens ein Vorgänger. Also Zumindest schon der gleiche da. Jawohl, und das hier ist alles die Nordsee. Ja. Und da <lacht> üben, da ist Dänemark. Da sind wir hergekommen. Wo da? So, in den ganzen <lacht> Berg habe ich mich raufgequält. Das werde ich alles versäumen ohne Sie. Ja eben, genau. Und wir haben ja Zeit. Wir konnten uns also Zeit lassen. Hm? Natürlich. Und wisst ihr was? Von hier aus bis zum Nordkap sind es 2500 noch fast Kilometer. Und das wollen wir ja jetzt alles fahren. Und wahrscheinlich werden es sogar noch mehr Kilometer, weil wir fahren ja auch noch die Lofoten und nicht direkt da hoch. Also es... <lacht> Ich hoffe, ihr habt so viel Geduld wie ich. <lacht> es wird spannend, wie so Geduld wie du. Bestimmt, aber ja, ich muss das ja alles fahren. Du freust dich ja drauf. Ach so. <lacht> <lacht> so, jetzt genießen wir noch ein bisschen den Ausblick hier. Ja. Eintritt kostet übrigens für Erwachsene kostet, äh, 20. Oh. Nein, nee, nee, 10 nee, nee. Euro. Und für Rentner wie wir. 5. Fünf und für Studenten auch fünf, also geht dann wieder rechtzeitig her, dann spart euch Geld als Student <lacht> oder dann, wenn er schön drin seid, das heißt, dann ist es billiger. Ja, und sonst was soll's. Genau, aber <lacht> lebt nur <noch> einmal. <lacht> So, natürlich gehen wir da jetzt mal rein. Dass immer alles so steil sein muss. Mal schauen, ob ich die ganze Zeit die Kamera anhaben kann. Im Moment geht es noch ganz gut. Wow, da zieht und wie. Da weht es mir ja fast weg. Oh. Wo sind wir denn jetzt? Geht es da noch weiter? Oder? Hm. Nein, wir gehen jetzt hier irgendwo. Ach, irgendwie. Mal schauen. Ja. Wow, ist das schwer. Hoppla. Ja klar. Dieser Blick, das ist natürlich schon enorm. Das hat sich gelohnt. Gar nicht so einfach. Aber... Jetzt schauen wir mal, wo der Helle steckt, müssen wir mal gucken. Also ich bin jetzt eine Runde gelaufen und hier unten ist er. Helle! Ja, endlich! Moment. Ich hab schon gedacht, wie lange du da brauchst, bis du da oben bist. Parkplatz und wenn er jetzt ganz genau schaut dann könnt ihr unseren Güstel erkennen. Das sind jetzt gerade noch zwei Personen mit Kind. Ja, aber die gehen schön brav auf die Seite und jetzt habt ihr einen vollen Blick auf unseren Güstel. Schön steht da. Okay, weiter hoch geht's nicht und jetzt schauen wir mal, dass wir da wieder runterkommen. Es ist nämlich hier verdammt steil und dazu mache ich jetzt natürlich, mache ich jetzt lieber mal die Kamera aus, dass es mich auch da noch runter segelt. Wir treffen uns unten wieder. So, die letzte Stufe noch, muss man natürlich immer ganz schön aufpassen. So, ja. so dass es verdammt windig ist, habe ich ja schon gesagt. Aber ein bisschen will ich die Drohne trotzdem hochlassen. Aber nicht die Mini, sondern die ganz normale MyWig. Denn die Mini, da hätte ich wirklich Bedenken, dass es mir die wegtreibt. Nach dem Besuch des Südkaps ging es gleich unmittelbar weiter Richtung Starwanger. Wir wollten heute einfach noch ein paar Kilometer machen. In Norwegen trifft man immer wieder auf Stellen, an denen man das Wohnmobil kostenlos ver- und entsorgen kann. So eine Stelle trafen wir hier auch und die nutzten wir gleich zur Entsorgung. Wir fuhren noch einige Kilometer auf Nebenstrecken, weil wir einfach die Landschaft genießen wollten und kamen dabei in eine gebirgsähnliche Landschaft, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Mittlerweile der späte Nachmittag angebrochen ist, suchten wir nach einem Strafplatz. Wir wurden fündig am Ortsende einer Ortschaft über Fornight. Das war jetzt eine abenteuerliche Fantasie, oder? <lacht> ja, also vom Südkap, also von Lindesnes, fahr es mir jetzt Richtung Strafanger unterwegs. Aber wie ihr uns ja kennt, wir fahren ja nicht die E-Straße, sondern natürlich fahren wir eine Nebenstraße. Direkt am, an der Küste entlang und es geht berg, bergauf, bergab und man fährt durch Felsformationen, also die hätten wir hier alles, nur nicht, aber nicht. Nein, also ich habe manchmal gedacht, ich bin hier im Hochgebirge, dann waren es gerade mal 200, 300 Meter, also das war jetzt schon sehr interessant und ich glaube für dich war es schon ein bisschen anstrengend, oder? Ja, man, man muss halt viel lenken und aufpassen, weil es geht dann nach kleiner Straßenkram runter. Aber es, es war natürlich hochinteressant. Ich hoffe, also die Testfahrer sind mitlaufen, mhm. dass wir euch ein paar Bilder davon zeigen können, dass das da auch rüberkommt. Ja, ja genau. Es war auf, auf jeden Fall sehr schön. als wir sind ein Stück weit die E49 gefahren oder nein, nein, die e, äh, nein, nein, nein, nein, äh, mir sind die 44 gefahren. Aber E4. keine, nein, nein, keine E. Die E ist die 39 ah, okay. und das, die Nebenstraße ist die 44. Ja okay, die, die, mhm. die 39 sind wir ein Stück gefahren. Ja klar, mussten muss ja. wir ja. Und, und dann sind dann wir auf die 44 ausgewichen. Jawohl. Und äh, da gibt es viele Stellplätze, jetzt es gibt wirklich viele Stellplätze, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten sind gebührenpflichtig. Mhm. Wir lassen unser Geld lieber bei der Tankstelle. <lacht> jetzt haben wir hier schön schönes gefunden, da stehen wir ganz alleine da, da ist sonst niemand, aber das macht ja nichts. Ne, das stört äh, uns ja, dem Gegenteil. Äh, es, es ist sogar offiziell ausgewiesen als Wohnungsbestellplatz. Wir haben unterwegs Ferro- äh, und Entsorgung können an ja. einem Platz, mhm. ja, der nicht einmal als Wohnungsbestellplatz ne, ausgewiesen war. Nein, das war ein normaler, Park, war war ein normaler Parkplatz. Und, mhm. und jetzt sind wir da, wir sind jetzt autark, also da können wir jetzt ohne, ohne Probleme ein, zwei Tage stehen, aber wir stehen wahrscheinlich bis morgen. Morgen irgendwann einmal, ja, Weil denn wir wollen ja noch ein Stück weiter und wir zeigen euch ein bisschen was von dem Stellplatz, da zumindest die Landschaft rein, ja, ich lasse die Drohne ja mal ein bisschen fliegen. Ja, ein. Kann auch gerne. Ja, also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass diese Vielfalt in Südnorwegen anzutreffen ist. Nein, also wir sind ja jetzt gerade mal der erste Tag da. Ja. Also und da war schon sehr abwechslungsreich. Und das ist jetzt äh, der erste Tag vollständige Dach und ich habe immer noch kein Fischbrötchen gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es in Norwegen so Fischbrötchen gibt, wie ja, du das nicht. gewohnt bist, aber wir kaufen uns auf jeden Fall dann noch Fisch, das ist ja ganz klar. Spätestens in Bergen, da fahren wir nämlich mit dem Fahrrad rein, wenn es geht. Na, ja, werden wir mal sehen, was bis dahin ist. Oder mit Öffentlichen. Ja, das sehen wir was bis dahin alles ist. Brot haben wir gekriegt, das war nicht ganz günstig, also wer ja. nach Schweden, nach, nach Norwegen will, Ihr solltet den dicken Geldbeutel einpacken, ja, ja ich mein, denn unsere, wir sind ja mit unseren Preisen sehr verwöhnt. <lacht> ja, ähm, aber das weiß man, wenn man nach Norwegen ja, geht und ich meine, bei uns ist das Brot in der Zwischenzeit auch nicht mehr viel billiger. Ja, aber es ist hier schon Und wir haben das Brot ja beim Bäcker gekauft. Hier ist nur mehr Hausnummer teurer, aber das nur am Rande erwähnt. <lacht> So und jetzt mache ich mich fertig und schaue, dass ich ein Video zustande bringe. Ja, ja. Helle äh, sollte noch zwei Videos von der Messe äh, schneiden. Und dann kann er langsam den Urlaub hier auch genießen. Und, und dann werden nur noch Urlaub, Ja, genau. Und dann werden nur noch Urlaubsvideos geschnitten. Und, aber erst machen wir uns jetzt was zu essen, weil ich habe jetzt schon langsam Appetit. Ich auch, auch wenn es keine Fisch gibt. Nein. Ich denke, heute gibt es nochmal Nudeln. Nudeln mit Soße, schnelle Küche. Mal schaut. <lacht> also, dann morgen sind wir mal weiter. Genau. Nacht gesellten sich noch zwei Bärchen zu uns dazu im BKW bzw. im VW Bulli. Wir fuhren auf jeden Fall gleich weiter. Unser Ziel war Stavanger. Die Routen abseits der Hauptstraße bzw. der E-Straßen sind wirklich wunderschön. An vielen Seen fährt man hier vorbei, direkt am Seeufer und es sind sehr wenige Autos unterwegs. Bei diesen in den Straßen kommt es unweigerlich auch zu Begegnungen äh, an Stellen, an denen man nicht vorbeipasst. 99 aller Fälle laufen freundlich und partnerschaftlich ab. Manchmal erwischt man einen Autofahrer, der etwas unsicher ist, wie in diesem Fall. Wir trafen aber auch auf einen, der es drauf anlegte und noch auf Zufuhr, als wir schon standen und natürlich partout auch nicht ausweichen wollte. Und dann kam noch ein ganz besonderes Ereignis, da mussten wir natürlich anhalten und sofort Bilder machen. kamen dann gegen Abend in Stavanger an, suchten nach Optionen für einen Übernachtungsplatz, fanden auch einen über park for night allerdings war dieser Platz sehr schräg und noch neben einem Jugendclub gelegen, das wollten wir uns dann doch nicht antun. Am Hafen bot sich dann die nächste Option an, aber zunächst sah alles ziemlich belegt aus. Wir hatten dennoch Glück. Zwei Damen aus Erfurt hielten uns an und sagten, sie fahren gleich weg und wir können ihren Platz haben. So, noch nicht mal richtig aufgestanden und schon kommt ein Schiff da rein. Wow, nicht schlecht. Wir kommen, wir sind stadtklar und fahren jetzt gleich in die Stadt und schauen uns die Stadt an. Mal sehen, ich aber ruhe Rudi raus, suche, ob die durch die Stadt führt, ich weiß nicht. Aber wenn, dann fahren wir danach noch in die Stadt und zwei Kreuzfahrtschiffe sind auch schon da. Ja, das hat mich heute Morgen eins aufgeweckt. Ich habe hier übrigens geschlafen wie ein Murmeltier, war ganz überrascht. Also um 8 Uhr bin ich aufgewacht und das ist ja unsere übliche Zeit eigentlich. Gell? Also wir stehen hier echt super direkt am Hafen. Und ob es Fisch gibt, das werden wir gleich sehen. Oh, schauen wir. Also jetzt sind wir hier im weißen Viertel und da sind wir runter aufs Kreuzfahrtschiff. Die Häuser sind alle weiß. Was es bedeutet, wissen wir nicht, Osir, oder? Das ist ein altes Viertel. Ein altes Viertel <lacht> mit weißen Häusern. Ja. Auf jeden Fall ist es schön. Ja. Und übrigens, das wollen wir auch noch sagen, das haben wir gestern erfahren, Stavanger ist die teuerste Stadt Norwegens. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass Oslo teurer ist. Also in der Ursi Ihrer Vorstellungskraft ist es nicht vorhanden, aber ich sage das, was mir wir wir haben nämlich unseren Parkplatz durch Zufall bekommen. Was haben wir durch bekommen? Durch Zufall, weil das war alles belegt und dann kamen zwei Damen, zwei freundliche junge Damen aus Erfurt und haben uns gesagt, sie fahren gleich weg und wir können auf ihren Parkplatz stellen. Und die haben uns gesagt, dass Stavanger die, die teuerste Stadt Norwegens ist. Okay. <lacht> Sie mir nichts glauben, ja? Nein, ich habe keine Preise verglichen und von daher mache ich auch keine Aussage. Okay. <lacht> Auf also, jeden Fall, der Stellplatz kostet, glaube ich, 15 Euro. 15 Euro, aber alle Schilder sind abgedeckt und man kann auch, gibt auch keine Kassenautomat. Wir haben dann die zwei freundlichen Damen aus Erfurt gefragt, was wir machen sollen. Dann haben die gesagt, sie waren sich uneinig. Die eine wollte einfach stehen, die andere <lacht> wollte zahlen. Da haben sie zwei Norweger gefragt, die dort gestanden haben. Und die haben gesagt, es wäre besser, man bezahlt, auch wenn es nicht eindeutig ist, weil sonst könnte es teuer werden. Mhm. Und so haben die zwei jungen Damen aus Erfurt bezahlt. Und dann haben wir gedacht, wenn die zahlen, dann zahlen wir auch. Ja, genau. Und dann haben wir uns die App runtergeladen, die Wie? Easy Park App. Mhm. Und haben das gleich mit unserer Kreditkarte verknüpft. Und jetzt haben wir da geparkt und haben bezahlt. Und jetzt müssen wir natürlich auch stehen bleiben, denn wenn bezahlt ist, dann nutzen wir das aus. Gell, ja, 24 Stunden. Genau, und wir machen eine Fahrradtour und ihr dürft dabei sein. Ich nichts bezahlen. Nein, wir machen ein paar Aufnahmen. Aber jetzt gelabert, jetzt schauen wir weiter. Genau. Also das ist schon Irre, was da los ist. Da. Wenn ich uns unseren bescheidenen Gustl dagegen anschaue, Osi, Oh, ich finde unseren Gustel bombastisch. Oder oh, ist ja viel zu klein. Schon. Überleg mal, wie viele Menschen da drauf sind. Wahnsinn. Und ja, nee, die wir brauchen. können anhalten, wo wir wollen. Die müssen anhalten, wo das Schiff anhält. Und wo sie reingeschleppt werden. Ja, genau. <lacht> da sind wir schon besser dran. Wir brauchen nicht so viele Notboote. Nein, das brauchen wir nicht. Und wenn du jetzt schaust, wie viele Passagiere hier aussteigen, nee. ich glaube, da haben wir es besser. Ah oh ja, wir bleiben beim Wohnmobilfahren. Ja. Schau mal, wie viele Passagiere. Ja. Zeig's mal. Die essen mir jetzt alle jemand Fisch weg. Kann sein, ja. Wir schicken. <lacht> Hier gibt es jede Menge Busse für Stadtrundfahrten und so Stadtrundfahrten sind eigentlich nicht uninteressant, gell Osi? Ja, mhm. aber jetzt sieht es sehr ja voll aus. Weil ja. Auf jeden Fall ist heute hier ja einiges los. Das sind ja auch so, und dann sind wir auch noch da. Ja, und es wird so warm. Ich glaube, ich ziehe jetzt mal Jacke aus. Es wird echt warm. R richtig schön, ja. ja. Jetzt schauen wir doch mal, was da los ist in der Stadt, gell Osi? Ja. ja. <lacht> Ja, sind wir sind halt ein Haufen Touristen da. Wir haben gedacht so ein verschlafenes Fischerstädtchen. Das war es mal. Aber jetzt ist es ja auch eine Metropole. Eine Ölmetropole. Genau. Und natürlich, wenn hier Kreuzfahrtschiffe anlegen, dann ist natürlich immer was los. Und wenn wir das sind. Sieht so aus. <lacht> so, da kommt gerade der Katamaran zurück. Der ist wohl in den Fjorden unterwegs gewesen. Und da sehen wir nochmal die Pro Cruises, die Iona. Und ganz hinten steht unser Gustl. Da links ist die Aida. Schreck beim Einkauf. Ah, wisst ihr was? Und wir haben das zweite Mal Glück jetzt auf dieser Reise. Schreck beim Einkauf, wo ist der Gustelschlüssel? Ich habe ihn nicht, oder sie hatte nicht. Ich habe ihn ja nie. Wir haben ihn gar nicht abgesperrt. Oh je, der stand jetzt hier die ganze Zeit. Wie viele Stunde waren wir unterwegs? Drei, vier Stunden. Offen. <lacht> Nichts passiert. Wir haben schon reingeschaut. Kein Einbrecher da. Ihr Norweger, ihr seid ein anständiges Volk. Ja. <lacht> und Fisch haben wir auch, aber nichts Frisches. Nein. Frische eingefroren. Kabeljau und Lachs. Lachs kommt gleich in die Gefriertruhe und wird dann heute noch oder morgen verarbeitet. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall müssen wir uns von dem Schreck jetzt erholen. Genau. <lacht> Aber Bier Bier es trotzdem ganz. Nein, jetzt nicht. in Deutschland ist jetzt ein Bier gegeben, aber hier muss man vorsichtig damit umgehen. Gott sei Dank. Bier ist kostbar hier. <lacht> so, also weiter geht die Reise. Ja. Wir machen uns gleich weiter auf den Weg Richtung Bergen. Die Straße führt über einige Fjorde, die man mittels Fähren oder auch Brücken bewältigt. Einen kleinen Abzweig machten wir zur Ortschaft Haugesund, die für ihren Fischreichtum bekannt ist. Wir fanden dann auf der anderen Seite des Fjords bei Haugesund einen schönen Stellplatz für die Nacht. Schön, dass ihr uns auch auf diesen Teil der Reise wieder begleitet habt. Es geht jetzt dann am nächsten Morgen direkt weiter nach Bergen. Und was wir in Bergen erlebt haben, das zeigen wir euch im nächsten Video.